Hallo von meiner Seite, mein Name ist Ulrich Leht und ich darf euch heute Platz für Wien vorstellen. Ähm, Im Programm steht gemeinsam mit meiner Kollegin Barbara Lahr, die äh, sitzt im Publikum, ähm, kann also vielleicht im Chat äh, dann auch mit diskutieren. Ähm, kurz, wir beide sind ähm, im Hauptberuf Verkehrsplaner auf der TU Wien am Institut für Verkehrswissenschaften und ja, haben uns, das war auch ein bisschen der Grund, wieso wir uns bei Platz für Wien eingebracht haben, weil wir gemerkt haben, dass da auch von der wissenschaftlichen Seite, dass zwar viele Sachen bekannt sind, die umgesetzt werden müssen, dass sich aber in der Praxis viel zu wenig tut. Das passt auch schon perfekt zum Einstieg. Wie gesagt, Platz für Wien, es geht um Wien. Wenn man an Wien denkt... Uh, fällt einem als erstes wahrscheinlich ein, der uh, öffentliche Verkehr, für den Wien ja uh, weltberühmt ist. Uh, vielleicht uh, Positivbeispiele, die immer kolportiert werden, die maria hilfer ist vor wenigen Jahren uh, von einer Autoschneise zu einer Fußgängerzone oder Begegnungszone teilweise umgebaut worden. Der uh, Motor-Split in Wien, also die Verkehrsmittelwahl, ist auch ganz herzeigbar mit knapp 40 Prozent öffentlichen Verkehr ähm, und nur 27, 28 Prozent KFZ-Verkehr und äh, ja im Mercer-Index äh, der lebenswertesten Städte äh, ist Wien, glaube ich, seit zehn Jahren an der ersten Stelle. Äh, jetzt ist die Frage, wofür braucht es da überhaupt äh, eine Initiative, die sich äh, für eine Verbesserung überhaupt einsetzt? Auf der anderen Seite, wenn wir schon den Moda-Split äh, angesprochen haben, äh, der hat sich zwar in der Vergangenheit gut entwickelt, schaut im internationalen Vergleich auch nicht so schlecht aus, wie gesagt, mit diesen 27% Autoverkehr. Äh, auf der anderen Seite, hier rechts für 2025 und 2030 eingetragen, die Ziele für äh, die Moda-Split-Verteilung, das soll der Autoverkehr bis 2030 auf 15 Prozent Anteil runtergehen und wir sehen, in den letzten fast zehn Jahren stagniert die Entwicklung komplett, wenn wir jetzt das letzte Corona-Jahr von dem wir mal absehen. Das heißt, da braucht es deutlich stärkere Maßnahmen. Wenn wir uns die Flächenverteilung im öffentlichen Raum anschauen, Uh, zwei Drittel des öffentlichen Raums gehört praktisch dem Autoverkehr, obwohl nicht einmal ein Drittel der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden und uh, ein Drittel ungefähr sind Fußgängerinnenflächen, wobei auch von denen uh, über ein Drittel der Gehsteige uh, zum Beispiel schmäler als zwei Meter sind, das in den Richtlinien eigentlich als Regelbreite vorgesehen werden. Die Radwege, also die baulich getrennten Radwege sind überhaupt nur ein Prozent der gesamten des gesamten öffentlichen Raums. Dann passieren auch noch solche Sachen, dass quasi im Bestand saniert wird, der Belag einer Straße komplett rausgerissen wird und im rechten Bild sieht man es eins zu eins wiederhergestellt wird, ohne irgendwelche Baumpflanzungen, Flächenumverteilungen. Sowas darf natürlich im Jahr 2020 oder 2021 nicht mehr passieren. Und genauso im Radverkehr äh, auf einer Hauptstraße ist so ein Mehrzweckstreifen ähm, errichtet worden. Ähm, ja, einfach keine sichere Anlageart sollte eigentlich auch nicht mehr passieren. Und unter diesen Rahmenbedingungen hat sich äh, Ende 2019 Platz für Wien gegründet, eine Bürgerinneninitiative für eine flächengerechte, klimagerechte und kindgerechte Stadt mit hoher Lebensqualität. Das war so das, das grobe Motto. Ich habe schon erwähnt, die deutschen Radentscheide äh, waren da unser großes Vorbild. Nur, dass wir von Anfang an gleich ähm, Fuß- und Radverkehr in einem gedacht haben. Äh, vor allem auch deshalb, weil diese zwei Verkehrsarten immer gegeneinander ausgespielt werden in der Flächenverteilung. Äh, dass die Radwege oft auf die Gehsteige aufgemalt worden sind, um ja nicht dem Autoverkehr etwas wegzunehmen. Wir haben einen äh, 10 jahres mit 18 Forderungen entwickelt, auf die ich gar nicht so im Detail eingehen äh, werde, auch aus äh, Zeitgründen. Aber ich werde jetzt, ähm, darum soll es hauptsächlich gehen, ein paar äh, Impressionen von unseren Aktionen machen, auch um äh, euch Zusehenden äh, ein bisschen Inspiration zu liefern was man alles an Aktionen im öffentlichen Raum machen kann. Und an den Aktionen sieht man auch schon, welche Themenbereiche wir bei diesen 18 Forderungen angesprochen haben. Wir haben eine Petition gewählt als Mittel. Diesen, diesen Volksentscheid wie in Deutschland gibt es äh, in Wien in der Form nicht, äh, sondern nur eine Petition, äh, wo 500 Unterschriften notwendig sind. Wir haben aber quasi über die Anzahl der Unterschriften versucht Druck aufzubauen, 57.000 Unterschriften gesammelt, das war unser gesetztes Ziel, das sind 5% der Wahlberechtigten und die haben wir auch, letztes Jahr war in Wien Wahl, die haben wir auch erreicht. Mit welchen Mitteln versuchen wir unsere Forderungen umzusetzen? Diskurs mit Politik, viel Öffentlichkeitsarbeit, vor allem Social Media und natürlich Aktionen im öffentlichen Raum, von denen ich jetzt ein paar herzeigen will. Davor noch kurz zu den Gesprächen mit Politikerinnen. Wie gesagt, letztes Jahr war Wahlkampf in Wien. Wir haben fast alle Bezirksvorstehungen, die hier in Wien eine große große Macht haben, vor allem in Verkehrsthemen äh, haben wir fast alle äh, Bezirke abgeklappert und äh, auch die Lokalpolitiker quasi äh, gefragt, wie sie zu den Platz für Wien-Forderungen stehen. Und auch auf der Stadtebene, äh, wir haben ja eine neue Stadtregierung, jetzt haben wir uns mit den neuen Stadträtinnen, die zuständig sind für Verkehr, für Umwelt getroffen. Jetzt gleich zu den Aktionen. Wie gesagt, ein wichtiges Thema ist der öffentliche Raum, ist die Flächenverteilung im öffentlichen Raum und ich werde jetzt einfach durchklicken und ein paar Worte dazu sagen. Wie gesagt, es geht darum zu thematisieren, was alles im öffentlichen Raum möglich wäre, wenn nicht überall Parkplätze, parkende Autos stehen würden und wenn man die Fahrbahnen vielleicht auch anders nutzen könnte. Da hat es zum Beispiel solche Theateraufführungen im öffentlichen Raum gegeben. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Aktionen es waren. Es waren mindestens 20 Aktionen, die wir letztes Jahr ähm, durchgeführt haben. Ähm, oft äh, in äh, Kooperation mit äh, Interessenvertretungen, äh, die es vorher schon gegeben haben, Vorplatz für Wien, der Radlobby äh, als wichtiger Player und geht durch Wien, einer Fußgängerinneninitiative, die es in Wien gibt. Ähm, da, mit denen haben wir zum Beispiel die Gehsteig-Rallye durchgeführt, wo wir thematisiert haben, diese einerseits Schrägparker, die über die Parkmarkierungen hinausstehen, hier noch dazu Gehsteig-Parkplätze, wo also, äh, um möglichst viel äh, Parkraum zu schaffen, auch noch auf den Gehsteig rauf die Parkplätze markiert worden sind, so dass quasi ein Begegnungsfall mit Kinderwagen oder Rollstuhl äh, gar nicht mehr möglich ist. Das ist den Leuten auch im Zuge von Covid- und Abstandsregelungen noch viel mehr bewusst geworden letztes Jahr. Ähm, wichtiger Punkt ist auch äh, Querungsmöglichkeiten überhaupt, Straßen für den Fuß- und Radverkehr. Äh, das heißt, wenn es entweder zu große Abstände gibt zwischen sicheren Querungsmöglichkeiten oder äh, schlechte Ampelphasen, haben wir das äh, in einem eigenen Punkt thematisiert, hier eine große Aktion, äh, am Ring gemacht in Wien. Äh, Kindersicherheit, äh, Schulwege sind auch ein, ein wichtiger Punkt für Platz für Wien. Hier haben wir mehrere Aktionen auch vor Schulen gemacht. Hier wurde zum Beispiel gerade eine Elternhaltestelle, also eine Haltestelle für Elterntaxis direkt vor einer Schule eingerichtet. Eigentlich das, was man nicht haben will. Äh, eigentlich das Gegenteil von dem, äh, was wir eigentlich erreichen wollen. Und da hat es eine Protestaktion gegeben, wir haben einen Schulvorplatz autofrei gestaltet für zumindest einen Nachmittag und es war wirklich schön zu sehen, wie schnell die Kinder den öffentlichen Raum und auch die Eltern den öffentlichen Raum hier in Beschlag genommen haben und dort gespielt haben und sich getroffen haben. Radverkehr spielt natürlich auch eine große Rolle äh, bei Platz für Wien. Hier haben wir mit einer Menschenkette eine Spur von einer äh, dreispurigen ähm, Einfallstraße nach Wien abgetrennt, um hier Platz für sicheren Radverkehr zu schaffen, äh, aufmerksam zu machen, dass dort einfach sichere Radinfrastruktur fehlt. Ähm, ja, Fahrradstraßen für das unterrangige Straßennetz auch eine wichtige Forderung vom Platz für Wien, quasi abseits der hochrangigen Verbindungen, dass durch die Wohngebiete, äh, wo der Autoverkehr ohnehin nicht durchfahren äh, soll, äh, dass dort Fahrradstraßen eingerichtet werden. Es hat einen protest -Ride gegeben, weil kurz im Raum gestanden ist, dass das Citybike, also das lokale äh, Wiener Leihradsystem, eingestellt werden soll. Das ist inzwischen abgewendet worden, aber unsere Forderung ist, dass das Netz sogar verdoppelt werden soll. Äh, Wien ist da ohnehin relativ schwach im internationalen Vergleich, was äh, den Umfang äh, und auch die Dichte vom Leihradsystem betrifft. Ein wichtiger Punkt, Kreuzungen generell. Ähm, sichere Kreuzungen, also Protected in Richtung Protected Intersection, äh, ist eine der Forderungen vom Platz für Wien. Hier haben wir eine äh, große ziemlich äh, großzügig dimensionierte Kreuzung, zumindest für den Autoverkehr, auch im Zuge einer Aktion äh, gesperrt und auf, darauf aufmerksam gemacht, äh, dass äh, das mit einer anderen Flächenverteilung deutlich sicherer werden könnte. Und wie gesagt, den öffentlichen Raum zu bespielen, hier ein äh, Grätzelfest im Zuge vom autofreien Tag äh, mit mit ähm, geretteten Lebensmitteln, einfach äh, den äh, Bewohnerinnen im Grätzel auch zu zeigen, äh, wie der öffentliche Raum genutzt werden könnte, wenn nicht überall äh, Autos herumstehen. War eine super Aktion, äh, war ein schöner, ähm, spätsommerlicher äh, Tag und bis in die Nacht äh, haben hier die auch die Anrainerinnen mitgefeiert, äh, dass einmal, ähm, ja, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum im Vordergrund gestanden ist und nicht so sehr ähm, die Verkehrsfunktion. Fast immer mit dabei, das Platzmobil, ein umgebautes Lastenrad oder ein, sagen wir so, ein Lastenrad, das innerhalb von kürzester Zeit in so ein Parklet, äh, also in einen Sitzbereich mit ein bisschen Begrünung, mit Beschattung umgebaut werden kann. Ähm, ja. Gefeiert haben wir die Aktionen, das war anlässlich der 10.000 Unterschriften, äh, 20.000, 30.000 und äh, im Herbst zur Wahl dann äh, leider etwas verregnet, die Übergabe von 57.000 Unterschriften äh, vor dem Rathaus, wobei Übergabe ein bisschen übertrieben ist. Äh, es ist leider niemand äh, von äh, den äh, ver politischen Vertreterinnen herausgekommen, um die, Über die Unterschriften zu übernehmen. Ähm, den VCÖ-Preis, also einen äh, Preis für vorbildliche Projekte in der Nachhaltigkeit, äh, haben wir letztes Jahr auch gewonnen, was uns besonders gefreut hat, was auch wieder äh, Öffentlichkeitswirksamkeit äh, gebracht hat. Und äh, ja, wir arbeiten viel mit ähm, Visualisierungen auch, um den Leuten einfach zu zeigen, wie der öffentliche Raum anders ausschauen könnte. Wie gesagt, neben diesen Aktionen, wo wir den öffentlichen Raum aktiv umgestalten, auch mit vielen Bildern. Ähm, hier eine Platzumgestaltung. Ähm, die, eine, ein Haltestellenbereich vom öffentlichen Verkehr, wo wir auch äh, und eine querende Hauptstraße, wo wir den Radverkehr äh, in den Vordergrund gerückt haben. Hier ein Schulvorplatz, äh, wie der anders ausschauen könnte, wenn nicht alles zugeparkt wäre. Und hier auch eine Platzgestaltung vom schon äh, von Katja angesprochenen Jan Kamenski, äh, der morgen auch einen Vortrag halten wird. Ähm, einfach visualisieren, was man gewinnen kann und nicht, was man, was manche Leute verlieren, wenn der Parkplatz nicht mehr vor der Haustür ist. Äh, Platz für Wien wird weiterhin notwendig sein. Es hat, ähm, Ende letztes Jahr, seit Ende letzten Jahres gibt es eine neue Stadtregierung. Äh, gibt es teilweise neue Bezirksvorstehungen, die nicht ganz einverstanden sind mit den Projekten, die in der Vergangenheit umgesetzt worden sind. Äh, obwohl sie wegweisend waren, auch für Wien, ähm, da geht es teilweise um äh, Straßenrückbauten, die jetzt wieder abgesagt worden sind, obwohl sie auch dringend notwendig sind. Und wenn wer es mitgekriegt hat, äh, gestern wurde eine Stadtautobahn mitten in Wien um fast eine halbe Milliarde beschlossen. Auch da wehrt sich natürlich Platz für Wien heftig dagegen und fordert, dass dieses Geld äh, in sinnvollere Maßnahmen eingesetzt wird. Hier auf der rechten Seite unseren, unseren Social Media Post dazu. Wie gesagt, wir sind sehr aktiv auf Social Media der auch eine ziemliche Reichweite erreicht hat. Und in diese Richtung äh, werden wir auch weiterarbeiten. Äh, hier noch quasi unsere To-Do-Liste für nächstes Jahr. Ähm, Gespräche mit den politisch Verantwortlichen haben wir teilweise schon geführt. Wir freuen uns auf viele tolle Aktionen, die wir, ähm, wenn die Pandemie jetzt endlich vorbei ist und der Lockdown vorbei ist, wieder durchführen können. Und es ist geplant, ein Klimaschutzgesetz. Ähm, auch von, der, von Seiten der Stadtregierung umzusetzen. Da wollen wir uns natürlich mit den Verkehrsthemen vom Platz für Wien rein reklamieren, dass auch diese Sachen verpflichtend in dieses Klimaschutzgesetz aufgenommen werden. Ja, das war ein kurzer Abriss äh, über den Weg vom Platz für Wien bisher. Da unten seht ihr äh, die äh, Homepage und äh, die Adresse, über die ihr uns erreichen könnt. Äh, wie gesagt, auf der Homepage noch sehr detailliert die Forderungen. Die 18 Forderungen zum Nachlesen. Ja, und hier noch äh, die Links zu den äh, Bildern, die ich verwendet habe. Vielen Dank und schöne Veranstaltung weiterhin. Ja, danke dir, Ulrich, erstmal für den Vortrag. Es gab jetzt tatsächlich ein paar äh, Fragen auch im Chat. Also es wird zum Beispiel gefragt, wie so das Verhältnis zur Lokalpresse ist oder wie er es schafft, dass solche Aktionen wie die Gehwegrally gut wahrgenommen wird. Äh, dann fragen sie, ob die Guerilla-Aktionen angemeldet sind oder nicht. Eine etwas ausschweifende Frage ist, glaube ich, wie sind Fahrradstraßen in Wien geregelt? Ähm, und dann fragt jemand noch nach den Slides, ob man die haben kann. Ähm, vielleicht kannst du kurz auf die eine oder andere Frage eingehen. Wenn nicht, kannst du auch später im Chat, glaube ich, noch äh, die eine oder andere Sache beantworten. Ein Link zu den Slides ja. vielleicht oder ein Kontakt zu dir oder so. Ja, also Slides kann ich auf jeden Fall gerne zur Verfügung stellen, äh, Fahrradstraßen äh, in Wien ist so geregelt, dass äh, Autoverkehr nicht durchfahren darf und nebeneinanderfahren von Radfahrenden ähm, legal ist. Ähm, bin nicht ganz sicher, wie es in Deutschland geregelt ist. Äh, ich denke, äh, relativ ähnlich. Ähm, die Aktionen sind ähm, angemeldet, ja. Ähm, auch die gorilla aktionen sind, sind angemeldet, äh, müssen nicht bewilligt werden, sondern müssen, müssen nur angezeigt werden, wenn Aktionen im öffentlichen Raum durchgeführt werden. Und äh, Verhältnis zur Lokalpresse, ja, wir haben einige Medienkontakte inzwischen, äh, die wir ja, regelmäßig äh, informieren über unsere Aktionen die und die teilweise auch sehr, sehr positiv äh, darüber berichten. Und wie gesagt, gerade im Zuge des Wahlkampfs letztes Jahr, das war ja einer der Gründe, wieso wir Platz für Wien letztes Jahr ähm, gegründet haben oder war das Thema Mobilität in den Wahlkampf einzubringen. Und äh, das ist natürlich besonders gut gelungen, äh, dass auch die, die PolitikerInnen Stellung nehmen zu unseren Forderungen und äh, entsprechend häufig waren wir dann auch in, in der Presse vertreten. Ähm, die Visuals wird auch nochmal nachgefragt, das ist der von dir schon erwähnte Jan äh, Kaminski, der morgen auch einen auch Vortrag hält, um 10.05 Uhr am selben Stream hier, Samstag 10.05 Uhr. Genau, also die letzte Visualisierung war von ihm, ist eigentlich ein Video, äh, ist auch äh, sehr schön anzuschauen, äh, die anderen drei waren von, von anderen äh, Grafikerinnen. Hm. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Fahrradstraßen, eigentlich dürfen in Fahrradstraßen in Deutschland keine Autos fahren, aber fast jede Fahrradstraße hat ein Zusatzschild: Kfz-frei oder Anleger-frei oder Lieferverkehr-frei oder irgendwas. Also es ist fast immer was freigegeben. Wir haben in Freiburg ja. zwei Fahrradstraßen, die nicht für ein Kfz freigegeben sind. Eine ist abgepollert, die funktioniert, die andere ist nicht abgepollert, die funktioniert nicht. Äh, da dokumentieren wir gerade mit Hilfe von Tellrahmen das ist so ein optischer Sensor mhm. aus Belgien äh, der mhm. zählt Fahrzeuge. Und da sind wir gerade dabei zu zählen, wie viele PKWs da denn durchfahren und äh, es sind hunderte täglich. Und dieser Sensor zählt nur bei Tageslicht, weil das eine optische Erfassung ist und, äh, und bei Nacht funktioniert es nicht sozusagen. Das vielleicht zur Ergänzung. Dann äh, würde ich sagen, räumen wir die Bühne.